Die Beine am Rücken? Ja. Na ja. Echt? Ich war früher auf heute Morgen. Nee, das stimmt. Ja. Bist du bist ja eher dafür Frühabwehr, ne? Ja. Schon. Ich, ich habe auf jeden Fall das Wärmere. Also kommt das. Kommt das Was hast du genommen? Echt? Also mein nee. ist voll bequem. Aber meins ist wärmer. Das eindeutig. Ja. Gut. Also ich weiß nur, dass ich es nicht kann. Ich mach mal so. Ja, das kannst du, kannst du drehen. Ja. Ich glaube auch. Ja, sind wir uns auch einig. Es läuft ja bei uns. Ja. So und da fragst du dich, wegen der Prüfung, wer länger schläft morgens? ja? Ja, weil ich Party machen kann, kann auch früh aufstehen. So. Ich weiß nicht mal, wie man es bedient. Nein! Ja, für dich macht das deine Freundin. Ja, ja, aber dann bin ich ja nicht... Ach so, ja. Ja, okay. Zumindest im Stall. Ja, im Stall. Ja. <lacht> Ohne es zu wissen, aber... Also ich bin schwindelfrei. Ja, ja. Glaube ich. Mein, mein Pferd ist größer. <lacht> Das die Herausforderung nehme ich an. Okay. <lacht> Musst du gar ja. nicht angeben. Okay. Verdammt. Das ist ja eine Challenge. <lacht> No! No! No!